Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist die Niki und wie schon im ersten Video angekündigt, werden wir heute zusammen einmal den Babyboomer malen. Beziehungsweise ich gebe euch hier mal so eine kleine Anleitung, wie ihr ihn am besten hinbekommt. Da gibt es beim Babyboomer tatsächlich mehrere Varianten, um im Endeffekt diesen schönen Verlauf von diesem natürlichen Weiß in den Nude-Ton oder in den äh, Roseton äh, zu zaubern. Wir werden heute einfach mal die Tupftechnik machen und ähm, da nehme ich euch jetzt einfach mal mit auf die Reise. Im ersten Video haben wir dann ganz normalen ähm, French-Nagel gemacht, das ein bisschen besser. Das heißt, hier haben wir einen Newton aufgetragen und haben das klassische French gezaubert. Und heute machen wir das Ganze einmal in Form von einem weichen, sanften Verlauf. Ich habe mir meinen Nadel mal ein bisschen vorbereitet bzw. meinen Präsentationstipp ein bisschen vorbereitet, habe ein Grundierungsgel aufgetragen, das Ganze dann einmal bei 120 Sekunden in der LED-Lampe aushärten lassen, das Ganze dann nochmal nachträglich abgekleinert und angeraut in Form von einem Buffer und habe tatsächlich schon die erste Schicht von meinem Mutton aufgetragen. Hier habe ich einen Ton genommen, der ein bisschen dunkler ist wie das Nude bzw. Soft Rose, was wir genommen, genommen haben für den ersten Tipp. Einfach um euch ein bisschen besser den Verlauf von dem Baby Boomer zu zeigen. Gut. Die erste Schicht ist drauf, finde ich jetzt schon sehr schön, aber ich hätte es ganz gerne noch ein bisschen satter. Deswegen werden wir jetzt einfach noch eine zweite Schicht auftragen. Machen wir jetzt hier einfach nochmal ein bisschen drüber, damit gerade bei den hellen Tönen das Ganze auch wirklich sehr schön deckt. Das ist immer so ein bisschen die Problematik bei diesen ganzen Nude-Tönen, das hatte ich ja im ersten Video auch schon gesagt. Mhm. Nude-Töne oder rosé auch zartrosane Töne, muss man tatsächlich ähm, in einer zweiten dünnen Schicht nochmal auf den Nagel auftragen einfach damit das Ergebnis wirklich komplett deckend ist und so eine schöne satte Farbe gibt. So, das dürfte auch schon reichen. Bei den Seiten noch ein bisschen, damit das auch alles schön ordentlich ist. Ich würde tatsächlich auch bei dem Babyboomer, wenn man jetzt an der Kunden arbeitet, wirklich an ähm, Roséton nehmen, der ein bisschen stärker pigmentiert ist, damit man halt auch den Verlauf sieht. Ich habe tatsächlich bei mir, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, wahrscheinlich spiegelt das jetzt ein bisschen, äh, das Soft Rose genommen, was wir auch auf den ersten Präsentationstipp vom French genommen haben. Einfach weil ich das ein bisschen schlichter wollte. Man kann es tatsächlich, ähm, auch jetzt wie hier jetzt zum Beispiel, eine Nase dunkler nehmen. Finde ich halt für die Präsentation ganz schön. Der Nagel geht jetzt für 60 Sekunden noch mal zum Aushärten in die LED-Lampe rein. bereite mir dann auch schon mal meine Zellette mit meinem Cleaner vor. Und dann kann man eigentlich auch gleich schon anfangen und kann den Babyboomer auftragen. Der wird auch niemals aus der Mode kommen. Man kann ihn echt zu allem tragen und ähm, ist wirklich an sich nicht schwer. Also die Tupftechnik ist noch die einfachste Technik für mich jetzt persönlich. Ähm, was man dafür schon mal braucht, das kann ich euch schon mal zeigen, ist ein äh, Schwammtool habe ich jetzt hier. Das ist ein kleines Schwämmchen, ideal zum Tupfen geeignet. Hier ist auch noch von mir das ähm, Weiß drauf von meinen Nägeln, die ich äh, vor kurzem erst neu gemacht habe. Und wenn man sowas nicht hat oder nicht haben möchte, man kann auch ein Make-up Schwämmchen nehmen. Kann dies ähm, sich zurechtschneiden und kann das dann mit einer Pinzette drauf tupfen. Ein Spülschwämmchen würde ich nicht empfehlen. Es ist halt einfach zu grob. Und somit würde man quasi beim Tupfen welche Blasen sehen und das ist halt für den Verlauf nicht schön. So. unser Nagel ist fertig, hat auch eine sehr schöne Farbe. Den cleanern wir uns jetzt einmal ab. Dann raue ich mir das Ganze nochmal ein bisschen an und auch hier wieder raue ich mir den ganzen Nagel an, einfach um Unebenheiten noch mal zu kletten. Würde ich mit nicht zu viel Druck arbeiten, damit man sich nicht die ganze Farbe wieder runterzieht, dann löste ich mir einmal gründlich den Feinstaub runter und dann kann es auch schon losgehen. Ich benutze dafür eine Mischpalette. Das hat den Hintergrund, wenn ich jetzt direkt damit, also mit dem Schwämmchen, in das Weiß reingehe und tupfe mir das vorher nicht nochmal aus, dann habe ich da so einen richtig dunklen Fleck Weiß. Das wollen wir nicht. Also wir wollen wirklich einen schönen Verlauf, ein zartes Weiß haben. Und ähm, da ist es so, dass man sich quasi diesen beziehungsweise dieses Schwämmchen auflädt. Man tupft sich den hier einmal aus und arbeitet in teilweise drei bis vier Schichten so, dass man quasi diese Spitze hier vorne in einem schönen satten Weiß hat und hier unten lässt man das Ganze dann auslaufen. Wie auch schon im ersten Video, dann nutze ich auch hierfür mein Weiß als Painting und meine Paintingfarbe. Die rühre ich mir einmal noch mal um mein Painting Gel? Finde ich äh, super damit zu arbeiten, auch gerade was den äh, Babyboomer Verlauf angeht, weil sie halt schön cremig ist. Die Farbe und äh, man sie ideal auch in den Schwamm einarbeiten kann. Dann starten wir das Ganze auch ich hier vorne ein bisschen rein mir das Ganze ein bisschen ab und habe dann jetzt hier so ein, ja, so ein kleines Häufchen da drauf und tupfe mir das erstmal richtig schön auf meine Mischpalette, so, so dass es richtig schön eingearbeitet ist. Gehe jetzt hin und fange hier oben an zu tupfen und da sieht man schon eine weiße Spitze lasst es dann hier hinten auslaufen zum Auslaufen selbst habe ich die Möglichkeit wenn ich mein Schwämmchen ein bisschen drehe da wo noch keine Farbe ist die wir aufgetragen haben das Ganze einfach so ein bisschen zu verblenden so schauen wir mal der Übergang ist noch ein bisschen hart das ist aber nicht schlimm Ihn jetzt einmal anhärten. Das reicht nur, wenn wir das ganz kurz machen, damit wir nochmal die zweite und die dritte Schicht von dem Painting weiß drüber machen können. Damit die Spitze vorne schön satt ist und der Rest dann schön ins Verlaufene geht. Das langt schon zum Anhärten. Ich nehme mir wieder Farbe auf, habe hier noch genügend auf meiner Mischpalette drauf und lasse die jetzt erstmal ein bisschen großflächiger Auslaufen, ich gehe dann wieder drüber und ziehe mir das Ganze ein bisschen weiter nach oben und lasse das Ganze auslaufen. So. Beim Babyboomer ist es so, dass man in den Nagel in äh, drei gleich große Teile aufteilen sollte. Also hier ungefähr 1, 2, 3. Der unterste Teil ist wirklich mit einem satten Weißton. Und hier geht dann der Verlauf los und hier hinten ist dann im Endeffekt ganz normal der Newton zu sehen, also der Naturton. Ich nehme mir gerade mal ein bisschen Farbe auf, tupfe mir den nochmal schön drauf. Der Verlauf hier oben gefällt mir schon ganz gut. Ich drehe mir gerade mal mein Schwämmchen ein bisschen. So, dass ich das noch ein bisschen besser verblenden kann. So, da. Dann würde ich das Ganze, ich hoffe, man kann das gut erkennen, würde so. ich das Ganze noch mal in die UV-Lampe geben, nochmal zu kurzen Anhärten und dann eine letzte Schicht vorne auf die Nagelspitze auftragen somit ist eigentlich ähm, der Babyboomer so gut wie fertig. Das ist also kein großes Hexenwerk, ist eine recht einfache Sache, ist eine recht schnelle Sache. Ähm, bei einer Kundin, wenn also man den Babyboomer ähm, auf die Nägel zaubert, gibt es einen entscheidenden Trick, um die Nagelhaut, also quasi das Ganze hier durch die Tupftechnik nicht zu vertrecken. Das ist ein Latexgel, das trägt man auch die Nagelhaut auf, auch hier so schön am Rand, alles entlang, auch gerne das Ganze dann hier einmal von unten, damit man nichts dreckig macht. Das lässt man kurz trocknen, das kann man dann im Endeffekt mit einer Pinzette ganz einfach abziehen. So kann man auch auf der Nagelhaut, wenn man quasi beim Tupfen ist und es kommt irgendwas hier an den Seiten dran, das ist nicht schlimm, da braucht man nicht mit... Mit einem und mit q Tips versuchen das Ganze so wegzuschruppen. Das zieht man einfach ab und dann kann man den Nagel fixieren. Gibt es in mehreren Farben. Ich habe sie in weiß, ich habe es in Pink, der Latexlack. Und der trocknet halt super schnell. Und ist halt ideal dafür gedacht, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, eine bisschen breitere Nähart macht. Der Nagel ist aber ein bisschen schmäler und man weiß, okay, man kommt wirklich an die Ränder dran. Halt einfach nicht so viel zu arbeiten von der Reinigung her. So, wir nehmen uns nochmal ein bisschen Farbe auf. Und setzen das quasi final auf die Nagelspitze drauf. Lassen das Ganze wieder schön nach oben hin ausfließen. Das ist jetzt schon, wenn man sich das anschaut, und das ein bisschen besser sieht, ein ganz schöner Babyboomer. Der geht jetzt für 120 Sekunden in die UV-Röhre, damit er einmal komplett aushärtet. Und dann werden wir ihn tatsächlich besiegeln. Also man könnte jetzt auch ein Pigment auftragen, man könnte jetzt Nailart draufmalen, man könnte Steinchen draufsetzen, aber das, äh, der, der Grundschliff des Babyboomers ist tatsächlich fertig. Diesen Verlauf über diese Schwammtechnik kann man auch mit jeder anderen Farbe machen. Also man muss beim Babyboomer jetzt nicht unbedingt ähm, nur mit dem Weiß arbeiten, man könnte auch ähm, in blau machen, dann werden es so Ombre Verläufe. Also alles was damit mit Farbe ist, nimmt man dann quasi so diese Ombre Verläufe und der klassische weiße Ombre Verlauf ist tatsächlich der Baby -Boomer. Für das ähm, Versiegeln nehme ich tatsächlich einen Versiegler, der ein ton enthält, um diese Übergänge, die man jetzt quasi trotzdem noch ein bisschen sieht, die noch ein bisschen stark sind, ein bisschen scharf sind, die Übergänge, um die ein bisschen zu kaschieren. Halten wir noch mal kurz, bis das Ganze fertig ist. So. Sehr schön. Also ich cleanere mir den tatsächlich jetzt nicht ab, weil die Schwitzschicht da nicht so groß ist. Man kann ihn natürlich abklingern ist aber kein Muss. mit meinem Gelpinsel ganz normal in einen Milky-Versiegler. Hier sieht man das ganz schön. Und trage den jetzt auf den Nagel auf und verblende mir ein Stückchen noch die Kanten von dem Weiß in das Rosé. Hier kann man auch wirklich ein klein bisschen dicker auftragen. Sehr schön. Einmal hier oben noch. Ganze geht dann jetzt auch nochmal für 120 Sekunden in die UV-Lampe. Meinen äh, Schwammtool reinige ich mir tatsächlich einfach nur mit einer Zillette voller Cleaner, tupfe ich mir den dann ähm, so weit aus, soweit wie es halt möglich ist, und tue den dann wieder sicher verstauen. Also ich habe einen nur für weiß, dann habe ich einen farbigen. Ähm, die sind nicht kriegt man jetzt quasi bei jedem ähm, Nagelbedarfsladen von, von jeglichen Firmen und hier unten hat man halt noch die Möglichkeit nochmal mal einen dran zu setzen und die gibt es tatsächlich oben auch mit so einer etwas kleineren Spitze um ähm, gerade jetzt bei sehr dünnen Nägeln sehr kleinen Nägeln da wirklich gezielt an Babyboomer ähm, zaubern zu können. So, dann warten wir mal ab, bis das UV-Gerät fertig ist. Ich mache mal schon mal meine Zillette mit meinem Cleaner fertig. Wenn man jetzt ähm, bei der Kundin noch, mal um auf das Latex, ähm, auf den Latexlack zurückzukommen, wenn man bei der Kundin jetzt fertig getupft hat, also man hat wirklich zwei oder drei Schichten äh, weiß aufgetragen mit dem Schwämmchen, und geht dann in die Röhren, dann kann man auch den ähm, Latex Nagellack abziehen. Ähm, das macht jetzt keinen großartigen Unterschied, ob er drauf bleibt oder ob er ähm, vor jedem Gang in das V-Gerät abgezogen wird. Also ich würde ihn tatsächlich drauf lassen, weil er einfach nur noch in der Trockenzeit verbunden ist, damit er halt schön durchtrocknet und man da keine, keine Flecken verursacht oder er halt noch flüssig ist und man den flüssigen Latexlack auf den Nagel aufträgt würde ich eine komplett durchtrocknen lassen, würde ihn halt so lange drauf lassen, bis ähm, man mit dem Nagel fertig ist und man die Versiegelung dann aufträgt. So, ich cleanere mir das Ganze jetzt einmal noch mal ab. Perfekt. So. Ein wunderschönes, sanftes Ich finde es wirklich eine sehr gelungene, eine sehr schöne Farbe, ein schöner sanfter Verlauf. Wie gesagt, wir hatten hier ja in dem ersten Step hatten wir ähm, das ganz normale French, haben jetzt eine Nase so dunkler genommen und haben jetzt wirklich vorne den Baby Boomer aufgetragen. Perfekt! Somit sind wir auch schon am Ende von dem zweiten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, beim nächsten Mal werden wir tatsächlich den Babyboomer als ähm, Ombre-Verlauf machen, das heißt ohne zu tupfen, mit äh, flüssigem Gel und mit einem ombre pinsel Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr schaut beim nächsten Mal wieder mit rein. Lasst mir ein Like da oder wenn ihr ähm, Ideen habt, was ich als nächstes für euch als Anleitung mal malen soll, Schreibt mir das ganz gerne in die Kommentare. Einen wunderschönen Tag noch und bis bald!